Meine Puppefreunde und Pokenenten, zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Äh, ich bin gerade vergiftet. Du, wenn ich dich jetzt schlage? Nein, dann sterbe ich. Ich habe nur noch Geiler. ein Herz und bin vergiftet worden, weil ich habe drei Hexen. Also äh, da waren drei Hexen. Ich habe ein halbes Herz. <lacht> Nach einem halben Herzen klappt es kaum noch. Schaden oder? Ja. Ich habe nur noch vier Sekunden. Das ist gut. Ich, wir haben irgendwie rausgeschafft. Okay, das war Spaß. richtig. Leute, ihr müsst es vorstellen. Das waren so viele Monster. Aber ich fühle mich mittlerweile so richtig bosshaft. Naja. Ey, man regeneriert auch Leon, ja, man regen, regen, nimm, regeneriert nicht mehr so schnell irgendwie. Drei Herzen, ich regeneriere nicht mehr, cool. Äh, Mike, mehr. komm mal runter eben. Und ich habe richtig viel Eisen. Das tue ja, komm ich jetzt alles Und wo haben wir unsere Kohle? Da. Obwohl, nein, lass es mal äh, Blöcke machen. Da das verbraucht dann weniger. Ja. Komm mal eben runter, kurz. Ich äh, gleich. <lacht> Gleich. ich bin jetzt Äh Nö, ich <lacht> spiele jetzt erstmal Minecraft. Äh, kannst du mir eben Dings geben? Was denn? Hast du da Essen reingetan irgendwo? Nein. Wieso brau? Wieso? Äh, Leon. Oh gosh. Leute, ähm, ich muss jetzt eben auf die ausschauen. Um 23 mal Schluss. Ja, wir nehmen so spät abends auf. Ich kann es halt, weil meine Eltern sind die ganze Nacht lang weg. Oh, und ich darf eigentlich die ganze Nacht aufbleiben, so gesehen. Also immer wenn die Wechselkette dann Dann kann ich bin, ne? Darf man halt nicht so viel Sp äh, Strom verschwenden? So, ne? Checkt man ja. <lacht> was? Das ist so verständlich. Leon, wie baut man deiner Meine nach eine Leine? Ich habe jetzt hier Schleimbälle. Wie baut man eine Leine, Na, ne? was, was meinst du? Hast du Strings? Ich habe fünf Strings, ja. Ähm, also du geh mal Crafting-Table-Menü, also den Crafting-Table. Ja. Gut. Dann gehst du. sie hast du oben rechts. Ne? Um, ja. Um Dann rechts was rechts rein? Ein String. Okay. Dann darunter drunter ein String. Ja. Dann halt wieder oben rechts. Um, ah nee. Nicht um rechts. Um links. Beides oben links. Also. Du hast. Wir starten jetzt in der Mitte. Okay? Okay. Machen wir alles nochmal von. Okay. In der Mitte. Ja. Was kommt in der Mitte Ein rein? Schleimball. Boom. Ja. Dann links daneben ein Faden. Ja. Darüber drüber ein Faden. Ja. Rechts ein Faden. Ja. Und ganz unten rechts ein Faden. Okay, dann. Das war's. Nö. <lacht> Möchtest du mal versuchen hier? Versuch du mal. Nein, na, wir hätten noch. Hier, ich gebe dir alles. Warte, ich muss kurz wieder einlagern. Ich habe alles hier. Ja, Leon, wir haben jetzt so viel Eisen. Ich mache mir jetzt erstmal einen Helm. Nö, ist mir jetzt egal, was du jetzt dazu sagst. Du, ja, könntest du mir auch eine Hose machen? Ja, mache ich. Äh, zack, bam, bam, habe ich gemacht. Komm hier, ich schmeiß die Hose dahin. Essen haben wir eh keins mehr. Den Helm gehe ich gleich verzaubern. Nehme ich das ganze. Äh, ja, sobald also, den geknips haben. Ach, also, du kannst mir auch einen Helm machen, bitte. Oh, ja, okay. Das klappt doch, Mike! Hä?! Hast du?! Ja. Nein, zwei! Wie geht das? Wie hast du es gemacht? Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Leon? Warte, okay, ich mach eben. Gib mir das noch Leon, mal Leon, schau mal, das ist jetzt das Crafting Table, okay? Warte, äh, Das ist jetzt das Crafting... Okay, ja, das ist das, ist das Crafting... So, was hast du worauf gelegt? String? Ja? String? <lacht> das Hier aussehen? kommt der Schleimball. Ach, so ein viereck damm Bam, war Hä, hey, was? Okay. Ganz komisch. So, einen tue ich in die Kiste, das ist für dich. Die andere ist meiner. Haben wir hier noch ein bisschen Eisen? Ich, ich meine, wir hätten sogar schon mal allein gecraftet hühner Was? Meinst du? Okay, ich mache mir jetzt ein Diamantschwert. Nein, nein, nein, nein stopp! Warte, warte, bevor du irgendwas machst, wie viele Diers haben wir? Fünf, mit dem, den du hast. Stimmt, hier der first diamond. Mit dem machen wir. Ey, also da machen wir zwei Dierschwäter, meinst du? Denkst du, das ist gut? Ich fände besser eine Dierspitzsack. Gut, nö, dann mache ich einen Plattenspieler. Dann mache ich einen Plattenspieler. Ja, kannst du gerne machen. Äh, ich fahre ihm einen Ich hab was für dich. Ja. Der hat's einfach gemacht! Leon verschwendet einfach! Hä hey, nein, Diamantschwäter sind eigentlich relativ logisch. High Skelett, von dem ich keine Angst mehr habe, denn ich fühle mich bosshaft. Bam, bam, komm her. Oh. Leute als Speedtech. Richtiges Richtig strange geworden. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, äh, Lol. würde ich sagen haben wir einen Bewohner. Ach Leon, ich habe, ich habe nur noch vier Herzen, kann ich mehr regen? Ne? Ich habe selber kein Essen. Oh Gott, da oben auf unserem Berg, da ist ein Skelett mit der äh, Goldrüstung und ich habe einfach ja, gar nichts mehr. Denn Leon, äh, hi. Hi Zombie, wie geht's dir? Alles gut so? <lacht> Mikes neuer Freund. <lacht> ja, gleich wird er sterben. Mein erster Freund ist gestorben. Er brennt. Hat er verdient. Also ich hab einen Mambus. Leon, bitte gib mir Essen. Ich verhungere. Hol mir, oh, geil verrottetes Fleisch. Meine Re... <lacht> Mikes witz, ich esse es jetzt. Das Ganze auf... Ich muss mich ja irgendwie regen können. Das ist, der Zombie ist verbrannt. Also oh, danke, dass du das, Ei, das Ei, Fleisch reingetan hast. Äh, vielen, vielen Dank. Ja. Hälfte, äh, fünf davon gehören mir. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen. Die mit mit Daniel. Kannst du nicht springen? Okay, ich habe hab zwei 2, Diamantschwert mit Feueraspekt. Oh Gott, Leon, vielen Dank für diesen ganzen Scheiß. Ach, du hast in dir spät verzockt! Oh, ne, ne. Nee. Nee. Mach ich, hab ich noch nicht, hab ich noch nicht. Mach ich jetzt. Ich brauche noch Lapis dafür. Ich nehme jetzt ein Buch, damit ich keinen Scheiß mache. Mach äh, wirklich erst mal ein Buch. Oh, wir müssen noch erstmal eins machen. Ja gut. Nein, äh, ja. in der Kiste, in der Kiste müssten welche sein. Das Feieraspekt. Hast das Feieraspekt du, hast du Lapis? Zwölf, okay. Buch! Zack! Feuerschutz, ja, Feder, Federfall, sogar. Leon, ja, Federfall erstmal so, jetzt Zack okay, Ich hab'n Diamantschwert mit Schärfe 2. Jo, läuft! Dornen. Dornen! Leon, ich hab' Dornen. Cool. Dornen. Gib mir ein Buch, gib mir ein Buch. Nimm nicht einfach alle Bücher, Leon, das ist nicht cool, das ist uncool. Ein Buch möchte ich werden haben, ja. Kannst du mal, kannst du bitte? Doch. Das zwei. Danke. Ich muss mal kurz einen. Also ich hab'n 3 drei Diamantschwert Schärfe 2 drauf gemacht. Ich auch Leute es ist, läuft hey, also. bei mir Zack Leute und oh, zack Ein Vorteil habe ich dir gegenüber sogar Schärfe 2 Schwert macht jetzt insgesamt 8,5 Angriffsschaden. und 1, Ich mache gleich über 10 Schaden Letztes Buch Verzaubern auf Rückstoß Yeah, yeah. Oh und Haltbarkeit Yeah Und meinen Helm ja. verzaubern Und wieso rede ich so komisch Leute ich weiß es nicht Dein Mike gleich dummes... Gibt. Bitte was? <lacht> Na toll, jetzt habe ich Haltbarkeit auf meinem Helm. Damn! Hast du das ganze Rotten Flash genommen. Ja. Ich brauche Essen, Digga. Ich ja. muss regen. Ich habe nur... Ich habe nicht mehr so viel. Leon, kann ich... Leon, was soll ich jetzt benutzen? Das Dierschwert oder mein Aber Du hast erstmal das Eisenschwert zu Ende. Stimmt. Du kannst es halt... Du kannst es mit einem eisen am Amboss reparieren. Leon, wir haben einfach gerade das Fleisch zum Regen... Geil! Ja, ja. Hab ich das gerade nicht ge... Leon, wo bist du gerade Leon, wo bist du eigentlich gerade? Ich verzauber gerade und mache mein Diamantschwert stärker. Leon, in den Ofen ist noch dein Essen, ne? Sagst du nicht? Fire Protection soll ich machen, also Feuerschutz. Worauf? Äh, Buch. Jo, dann gib mir. Power 2, Nee, ich spare 40, obwohl... Damn, Meisenspitzsacke. Spitzsacke! Wie okay, mein letztes Buch. Leon, in Minecraft Hardcore gibt's keinen Stein. Hast, hast du unten im Keller einen Stein? Auch nicht viel. Knockback Unbreaking hast du hier. Rüstung. Wo? LOL, du hast hier unten Essen! Essen? Ja, nimm das da nicht raus. Achso. Du nimmst es aus den Kisten. Okay, ah, hab nichts gemacht. Es <lacht> ist extra da drin. Okay, chill mal. Ich tue ein bisschen was rein. Und dann nehme ich hier einen Stack raus. Wovon hast du einen Stack genommen? Hast du Stein. Digga, Mike, gibt gibt's keinen Stein. Da oben ist noch Dings, ne? Hast du rausgenommen, Ne. Ich brauche aber. Gut, Leute. Dann machen wir uns eben eine Axt. Eigentlich mache ich das immer andersrum, aber jetzt habe ich sie so rumgemacht, einfach weil ich es kann. Also schnauze dort. Leute, was, ich was ist ja gerade jemand gestorben? Ist ja oben noch dieses äh, goldene Typ? Mike, wo bist du? Äh, hier oben. H über, hinter dir. Hinter dir. Hi. Guck mal, was ich anhabe. Oh, what a nose! Hat das Skelett <lacht> gedroppt. Ach so, das hast du bekämpft? Yeah. Ja, äh, Leute, nächste Folge gehen wir dann wieder in Never. Was, Ja, was habe ich gesagt? 23 Uhr machen wir Schluss, ne? Ja. Oder wollen wir dann auch eine neue vierte Folge hintereinander aufnehmen? Das machen halt ich, ich ja! Leute, wir halt Ja! Leute, wir nehmen richtig viel vor auf. Also, weil, ich weiß nicht, die wissen, was los ist. Ich muss mal ein bisschen weg von meinem Mikro gehen. Ich habe hab nämlich Angst, dass ich zu laut bin. Was? Ja. Leon ist ein bisschen auf K. Das ist eh kein Problem. Wer... Ja. Ich fühle mich irgendwie, jetzt werde ich einen Livestream machen, aber dabei machen wir keinen. Damn. Boah, Leute, ich muss zu sagen, Hardcore ist eins meiner Lieblingsprojekte momentan oder jemals auf meinem Kanal gewesen. Weiß ich auch nicht. Es ist richtig, richtig cool und mir gefällt das halt einfach. Und ich weiß nicht, wieso ich eigentlich von zu Hause wegrenne, also gehe ich wieder zurück. Hier bin ich übrigens äh, hingerannt und habe da ganz viele Tiere getötet in der einen Folge, wo ich gesagt habe, dass es sich aufgenommen hat. Mal schauen, wie Leons ähm, Hühnerfarm so aussieht. Oh, ein bisschen ein bisschen leer, würde ich mal sagen. Ja, du musst dich mal ein bisschen mehr hier kümmern. Und würde ich sagen, platzieren wir hier mal was. Was können wir einfach mal machen? Hier können wir uns. Okay, können wir uns einfach mal gönnen hier, äh, wo einfach. Ähm wie viel brauchen wir? Warte, für Never würde äh, 1... 2, 3, 4. So. Dann haben wir jetzt... Oder wartet, Leute. Boom. Sieht doch cool aus. Oder? Und den Rest. Den stapeln wir hier für den Müller. Damit zerstören wir dann noch unsere Welt. Oh Gott. Okay, hi. Hi. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts mit den ganzen Soul Sand. Nein, nichts. <lacht> Ab da. Neon, neon. Ja, ja, vor dem Haus. Na, da, da, Leon, Leon. ich habe da nichts schon mal vorgebaut für, du weißt schon, nein. <lacht> ähm, den würde ich sowieso nicht in der Nähe des Hauses machen. Ach, den werden wir eh nicht schaffen, wir werden wahrscheinlich nicht mehr zu ihm kommen. aber ich bin heute nach dem Endboss. Da, oh, scheiße. Leute, ich nehme nur zwei Schaden? Lord, also zwei Herzen nur. Normalerweise würde ich da vielleicht fünf so das Entwicklung Ver verlieren. habe ich jetzt voll erschrocken. Wissen ist doch du, bei der ersten Weg, ich da reingefallen bin. Vergleich dich mal mit dieser. <lacht> Wo bist du denn? Ich ich ich hack gerade Häume, Häume ab, genau. Nee, weißt du was ich mache? Kann Bock jetzt auf äh, Bäume abhacken. Ich baue einen Plattenspieler. Punkt. Aus Mickey Mouse. Denkst du wirklich, dass du so schlauen Plattenspieler zu bauen? Ja, Digga. Und dann hören wir uns. Leute, wir hören richtig geile cat Und ich, ich erst mal eine Schallplatte, ne? Habe ich. Cat. Aus dem Dungeon. Mhm. Leute, ich verschwende so einen First Diamond. Boom hab ich gemacht, Leon. Ist mir egal. Den stelle ich dahin. Leon, komm eben her. Ich kann, ich kann Atmung auf meinen Dings. Das heißt, ich kann länger tauchen. Ja, das ist richtig cool. Das, Leon, bist du bereit, die erste richtig fresh Musik von der von der Dope Squad? Kommst du? Das heißt Dope Aura. Egal. Okay, drei, das zwei, was ich wirklich eins. Okay, warte, warte. Gib her, gib her. <lacht> nein, gib her, gib her. Ich muss, ähm, ich greife meine Einstellungen, äh, äh, Musik und Geräusche. Musikblöcke Blöcke nicht. Nein, ähm, wo macht man das? Ist es doch Musikblöcke? Ich mache einfach einen Monat. Blöcke. Gib her, Gib her, bitte. Nein, Gib her. Nein, nicht mehr das machen. Boah, Leon, du bist. Danke. Okay, okay. Ich mache erstmal meinen, ähm ganzen Ton, Musik und Geräusche. Auf 70. Ich sehe mir einen Geh mal weg, und weg geh, geh mal weg, immer. geh mal weg. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Was <lacht> <lacht> Leon? Ich und mein Holz. Alter, also mit deinem Fake. Das ist halt einfach Ich sehe mich langsam aber sicher an. Und oh Mann, Leon, du Spaßverderber. <lacht> das schlägt so scheiße. Ne? War der Untertitel? Stand da gerade. LOL, was ist das denn? Was denn? Ich habe Untertitel angemacht. Jetzt sehe ich Schritte und Ofen knistern. Portal rauscht. Ich höre, ich, ich sehe unten Schritte. Also, also nicht Schritte, sondern... Geil, Jan. Leute, das wusste ich gar nicht. Jan, gib mir bitte meine... CD wieder. Das ist, das ist meine erste Platte, ja? Das kommt dann ne, demnächst auf Mike dieser Sam raus. Jetzt gib her. Die Platte nicht mal. Gib her! Das sie nicht mehr raus. Warte kurz. So, Leute, dann haben wir ein bisschen, ähm, <lacht> einfach richtig sinnlos unseren letzten Diamanten verschwendet. Egal, Leute. Hey, Leute, schießt Schickern. Wofür wir das haben, das weiß ich immer noch nicht. Wir können dann... Ey. Haben wir genug für Eisengolem? Warte, ich, ich Ich versuch's mal. Ich will schon mal, wie viele... Bis zu wie vielen ähm, Eisenblöcken ich machen kann. Und das wird so geil, wenn das ginge. Wie viele kann ich machen? Eins. Wie viele braucht man? Ich glaube Vier. Richtig? Verschwenden Eisen für den Golem. Aber so schlecht wird das eigentlich gar nicht, oder? Was denn? Und einem Kürbis. Oh man, hier immer alles die Bits, damit ich die nicht nehme. Aber Leute, ich nehme die jetzt mal, okay? Aber sagt das Leon nicht. So. Gut. Dann würde ich sagen, verschwenden wir unser ganzes Eisen einfach dafür. Ich meine, wieso nicht? <lacht> Ich meine, dann hätten wir jemanden, der unsere Stadt beschützt, ne? Oder Leon? Sollen wir das machen? Okay, bin wieder dran. Leon, sollen wir das machen, was ich hier gerade aufbau? Was für den? <lacht> Sollen wir? Nein! Nein. Wäre doch ganz cool! Ich weiß, Leute, ich höre mich gerade anders, weil ich, an, das anders ich auf Quack. Die Eisenblöcke sind nie wieder. Nein, die gibst du mir her! Ja, dann, was ist für diese Folge? Nein, ja? warte. Der Kürbis ist eingesperrt Warte, warte, warte. Das ist der heilige Kürbisman, Leon. Das ist die heilige Statue vom Kürbisman, ja? Ist ein Schau dir das mal an, das ist eigentlich richtig cool. Was? Kommt die heilige Stadte von Kürbisman. Das ist unser Gott. Das ist unser Minecraft-Gott hier. Ist <lacht> doch eigentlich ganz cool, oder nicht, Leute? Mein... Äh, dein Kohleblock ist fast aufgebraucht. Mein Kohleblock... Ja, wir, haben, wir brauchen eh noch wieder Kohle. Schau mal da, Leon. Da müssen wir jetzt bilden. So. An Rip an Peter. <lacht> Leon! eine... Sch Nein! Du hast uns den Gott zerstört! Scam! <lacht> Lass es sein. Wolle los! ich damit mal schlagen? Oh. Nee, Leon, du hast unseren Gott getötet. Ich, ich, ich, ich, ich werde ihn jetzt wiederbeleben. Jetzt töte ich dich. Ne. Nee, Leon, ne. Mike, ich habe eine Frage. Wie viel Schaden macht das? Mach mal. Mach mal. Oh Gott, plus Verbrennung. Also ich habe jetzt drei Herzen wegbekommen. Also normalerweise macht das nur zwei weg, aber mit der Verbrennung jetzt gerade drei. Ja, aber take das mal ein bisschen serious, okay? Okay, okay. ich gehe. Wohin? Skelett töten. töten? Was? Ich bin jetzt One-Hit mit meinem Bogen. Was Jetzt One-Hit mit deinem Bogen? Gut, ich gehe jetzt in den Portal an, nein, das <lacht> <lacht> Nein, Leute, ist meine Liebe, bin ich bin nicht bescheuert. Also, noch nicht. <lacht> Hallo, Creeper, möchtest du explodieren? Macht mir nichts. <lacht> Interessiert. Hey du da was geht, my boy? My homie. Yo. Wollen wir, wollen wir Freunde werden? fresh Ich bin Low Leon. Hey, wollen wir Freunde sein? Okay, dann halt nicht. Möchten das wir ist. Freunde. Ich hab ja ich hab nur 5 Herzen, ne? Hey, wollen wir Freunde sein? Wollen wir Freunde sein? <lacht> Oh man, wieso diese, diese will hier niemand mein Freund sein? Die sind alle voll gemacht. Oh, Scheiße! Ein Herz! Da zwei Herzen. Okay, ich, ich, ja, ich höre ja auch mit Spaß. Oh, Leon! Leon! Leon! Leon! Leon! Leon! Leon! Leon! Leon! Ich hab zwei Herzen. Gut. Gut. Das passiert halt, Leute, wenn man sich cool fühlt. Also, wie ich sind. Yeah. Äh, ich hab eine Lederhose bekommen. What the nose! Achso, Mike, ab jetzt, wenn du irgendwelche Sachen findest, du die bitte hier einordnen. Was machst du da. Wieso hast du den... Leon, wieso hast du den wieder abgebaut? Das ist nicht cool. Ich hab nichts abgebaut. Wieso ist denn unser Kürbis wieder weg? Keine Ahnung. Das warst du, Leon. Nein. Halt nicht. Creeper, Creeper bei uns, Creeper bei uns! Creeper bei uns! Zwei Creeper bei. oder seht ihr mich heute? Wow, wow, wow, wow, wow, Leute, Leute, ich würde sagen, wir beenden die Bitte noch. Taktik, Mike. Boah, Leute, ich schwöre. Das für Projekt. das hier oben ist OP! Was? Leon! Ich schaue ein bisschen zu. 1F1. Oh. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Leon tötet. Hinter ihm ist ein Zombie, welches er wieder mal tötet. Hinten kommt wahrscheinlich nochmal der Creeper, der mich verfolgt hat. Da hinten sind zwei Creeper bei Leons Stall. Mal schauen, ob der dich töten wird. Hinten äh, ist auch nochmal einer. Mein Leon wird gerade von einem Creeper anvisiert. Und der Creeper geht gerade zu Leon. Ich werde ihm nur ein bisschen helfen, denn sonst alleine schafft er es nicht. Leon! Leon, hinter dir! Hinter dir! <lacht> Nein! Das ist gerade nicht... Nein, nein, nein. Leute, ich glaube, ich beende lieber mal eben die schnell die Folge, weil das eskaliert... Das eskaliert wie richtig quickly. Das quickly. quickly. Ich würde sagen, Leute, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Oh und oh, nichts zu verpassen, und einfach die Glocke drücken oder aktivieren. Ich lässt erstmal reden, ja? Ja, und ist mir jetzt egal, ob das stimmt, es mir egal. Ne? Hau rein und tschüss.